Dachten noch, ja, sie holen vielleicht eine Runde, vielleicht zwei, aber deren Träume haben wir zerstört. Es das heißt ja, go big or go home. Weißt du, so ein Eierkampfspruch: Go home. Go home. <lacht> Gut. Danke Omen bei HP. Wir gehen kurz in die Werbung und stellen euch bei dieser Gelegenheit den Omen bei HP Desktop PC 880-106NG vor. Dieses Schmuckstück ist wirklich klasse, es leuchtet rot. Ein paar kurze Infos. Windows 10 Home 64 ist dabei. Let's go!